Kapitel 27 Und jetzt ist das schon sechs Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Meine Kameraden, die mich zu Gesicht bekamen, waren sehr glücklich, mich lebend wiederzusehen. Ich war traurig, aber sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich ein bisschen Trost gefunden, das heißt nicht ganz. Aber ich weiß, dass er auf seinem Planeten gelandet ist, denn bei Tagesanbruch habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. So schwer war sein Körper wohl nicht. Und ich liebe es, nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Aber etwas Außergewöhnliches geht vor sich. An dem Maulkorb, den ich für den kleinen Prinzen gezeichnet habe, habe ich den Lederriemen vergessen. Er wird sein Schaf niemals anbinden können. So frage ich mich, was ist auf seinem Planeten geschehen? Vielleicht hat das Schaf doch die Blume gefressen. Mal sage ich mir, bestimmt nicht. Der kleine Prinz schützt die Blume jede Nacht unter ihrer Glasglocke und hat ein wachsames Auge auf das Schaf. Dann bin ich glücklich. Und alle Sterne lächeln sanft. Mal, sage ich mir, manchmal ist man ja etwas zerstreut und das allein reicht schon. Er wird eines Abends die Glasglocke vergessen haben oder das Schaf ist nachts lautlos ausgebrochen. Dann werden die Glocken zu Tränen. Darin liegt das große Geheimnis. Für euch, die ihr den kleinen Prinzen auch liebt, gilt ebenso wie für mich, dass nichts auf der Welt gleich bleibt, wenn irgendwo, man weiß nicht mal wo, ein Schaf, das wir nicht kennen, eine Blume gefressen hat. Oder aber nicht. Schaut euch den Himmel an. Fragt euch, hat das Schaf die Blume gefressen oder nicht? Und ihr werdet sehen, wie sich alles verändert. Und kein Erwachsener wird jemals verstehen, welche große Bedeutung das hat. Das ist für mich die schönste und die traurigste Landschaft der Welt. Es ist die gleiche Landschaft wie auf der vorigen Seite, aber ich habe sie noch einmal gezeichnet, um sie euch noch besser zu zeigen. Hier ist der kleine Prinz auf die Erde gekommen und wieder verschwunden. Schaut euch die Landschaft genau an, damit ihr sie wiedererkennt, wenn ihr eines Tages durch die afrikanische Wüste reist. Und wenn ihr dort vorbeikommt, ich bitte euch, dann nehmt euch Zeit, wartet ein bisschen unter dem Stern. Wenn ein Kind zu euch kommt, wenn es lacht und wenn es goldene Haare hat, wenn es nicht antwortet, wenn man es ausfragt, dann wisst ihr schon, wer es ist. Also seid freundlich. Lasst mich nicht weiter traurig sein. Schreibt mir schnell, dass er zurückgekommen ist.